Oh, wunderbar! Oh. Oh, schön. Das ganz Neue, wie zum ersten Mal das Meer sehen, das habe ich wieder erlebt, als ich da zu den Clowns gekommen bin. Und vom ersten Moment war ich voll Flamme. Endlich mal wieder eine Begeisterung. Das, was ich eigentlich suche im Leben, ist eine Begeisterung. Mich für etwas begeistern zu können. Sie ist ja wirklich schon ein bisschen verrückt jetzt, diese Großmütter da in ihren Kostümen. Das macht einfach Spass. Oh. <Sie> ah, fürchtet er uns? Das wäre ja noch. Ähm, ich glaube, halt, wir sind. Wenn wir, wir Grossmütter uns sehen, sind wir schon stark. Da gibt es eine Frau von Füße. Warum ist das? Wir haben die Nachfolge. Ich war immer so vernünftig und eine starke Frau. Und ich habe gemerkt, seit ich pensioniert bin und ich mal einfach das mache, was mir Lust macht und mich freut hat, habe ich herausgefunden, dass der Humor, dass das fröhlich ist, dass das mir sehr große Entspannung und große Genugtuung gibt. Cool! Bravo! <lacht> Ja, das gefällt mir. Also der Clown muss nicht unbedingt äh, einen hi hi -haha effekt rauskitzeln. Darf auch sein, soll auch sein. Spaß darf es machen, aber nur damit es einen sicheren Lacher gibt, möchte ich gar keine einzige Bewegung machen. 68 bist du kein Clown, da bist du in der Frauenbefreiungsbewegung. Und, und, ja, so. und dann wurde ich pensioniert und habe gedacht, was hast du liegen lassen, was du noch mal aufgreifen möchtest? Also was ist, was ist noch nicht vollendet, was, was... Oh, und dann kam es, klauen. Also eigentlich kommt man sich in meinem Alter jetzt häufig vor wie in der Pubertät. Man hat neue Narrenfreiheiten, ist oft ziemlich rebellisch, man muckst auf, aber es ist eine Pubertät mit Deckel drauf und die ist definitiv, oder? Ich will ein Fisch im Wasser sein, im flaschengrünen grünen Tiefensee. Ich will mit Wasser mich besaufen und ein paar Blasen lassen. Was ich dann will, das ist mit Neptun schweigen und in Ruhe tun. Was ich sonst nie tue, was ich sonst nicht kann. Und so, oh oh. Die alte Frau verschwindet in der Gesellschaft heute. Die hat, ähm, die hat kein Gesicht. Also es wartet niemand darauf, dass sie ein Gesicht hätte. Und wenn sie eins haben will, muss sie sich selber zeigen. So. Das ist jetzt die Erkenntnis dieser Generation. Es ist doch wahr, meine Mama war in meinem Alter uralt.